Genau. Ich möchte ein bisschen fortfahren mit weiteren Integrationen zwischen eurem, eurer Tabelle und Views sozusagen und dazu möchte ich jetzt hier so Verknüpfung vorstellen. Also mit Verknüpfung meine mein ich Beziehungen oder Relationships, wie sie genannt werden. Hier sieht man ein Beispiel. Also es gibt zum Beispiel hier die Node-Tabelle und die steht mit verschiedenen Tabellen in Verbindung. Also zum Beispiel steht die mit, äh, steht die mit dem User in der Verbindung. Ähm, hier sieht man, die ist halt mit der UID verbunden quasi. Genauso kann ein Node auch mit einer Node Revision, also mit einer Revision, ähm, in Verbindung stehen. Das, zum Beispiel gibt es eine Verbindung über die Node-ID. Genauso gibt es aber eine Verbindung zwischen Node Revision und der Node, weil eine Revision auch eine Revision-ID hat und die Node-Tabelle, die aktuelle Revision-ID ähm, quasi gespeichert hat. Das heißt, theoretisch würde es sich quasi hier auch nochmal ein Pfeiler geben. Und ähm, genau diese Logik, dass man von einem Node auf einen User kommt, oder von einem Node auf eine Node-Revision, oder von einem Node-Revision auf einen Node, ähm, das kann man Views auch beibringen, damit er das in der UI auch entsprechend einen Auswahl gibt. Ähm, prinzipiell gibt es zu, zu sagen zwei Arten von Verknüpfung oder Relationships. Und zwar gibt es die automatische, bezeichne ich jetzt als Join, und es gibt die explizite Verknüpfung, wo man explizit oder man muss in der Oberfläche sagen, ich möchte die Beziehung erstellen. Ähm, also in der Relationship-Konfiguration. Diese automatischen Joins, dazu muss man nicht in der Oberfläche sagen, ich möchte die Beziehung erstellen. Ein Beispiel für einen automatischen Join ähm, ist die Beziehung zwischen Node und der Statistik einer Node. Es gibt ähm, eine Tabelle, die gibt zum Beispiel die Anzahl an Kommentaren eines Nodes aus. Es gibt ähm, weitere Informationen auf dieser Tabelle, zum Beispiel, wann wurde zuletzt kommentiert, Wer war der letzte Kommentator? Ähm, und diese Beziehung ist es quasi ähm, äh, die Beziehung ist quasi eine 1 zu 1 Beziehung. Ähm, man hat eine Tabelle Node und da werden quasi nur zusätzliche Daten ähm, angehängt an die Node. Was auch der Fall sein könnte, wäre quasi eine 1-zu-n-Beziehung ähm, zwischen einem Node und einem Kommentar zum Beispiel. Es gibt immer, oder es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Kommentare zu einem Node dazugehören. Ähm, und es gibt die prinzipielle, also das ist jetzt zum Beispiel gewesen für ein Entity und ein anderer Entity. Und ähm, wann man jetzt quasi automatisch einen Join verwendet und wann man den sogenannten expliziten Join verwendet. Das unterscheidet sich wie folgt. Der automatische wird verwendet, wenn A, es eine 1-zu-1-Beziehung ist und es nicht eine Beziehung zwischen ähm, einem Entity und einem anderen Entity ist. Also zum Beispiel ähm, ein automatischer Join wäre Felder genau. Das, genau das wird auch gemacht. Ähm, eine nicht automatische Join oder eine Relationship wäre zum Beispiel zwischen Node und Autor von einem Node, weil das ein anderer Entity-Typ und da ähm, wurde es mittlerweile, also in Drupal 6 war es noch so, dass zum Beispiel der Autor automatisch gejoint wurde, aber das hat ähm, zum einen irgendwie Gründe, also zum einen wurde gesagt, der Benutzer muss sich das klar machen, was er da tut, und zum anderen hat es tatsächlich technische Gründe gehabt. Ähm, und ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es vielleicht einfacher, Relationships zu verstehen. Und jetzt würde er da einfach die Entity User quasi reinziehen in den Autor? Genau. Du würdest eine Relationship oder? sagen, äh, extra anlegen, mhm. in deinem Code oder halt eine UI auswählen. Ähm, genau. Ich glaube, das war ein Problem, warum Relationships nicht verstanden wurden. Weil manche, also ja. warum ist der Autor automatisch da und manche Dinge mhm. nicht, sozusagen. Ähm, ja gut, aber wenn man das Entity-Prinzip einmal so in der Form verstanden hat, dann passt es vielleicht schon. Ja, okay, stimmt. <lacht> Guter Punkt. Ja, weil im Endeffekt ist es ja so, dass du, ich verstehe so eine Entity immer als, wenn du es so blöd sagst, es ist ja eigentlich eine einzelne Datenbanktabelle und du guckst halt, wie baust du die sinnvoll zusammen und das machst du ja mit so einem chip Ja, genau. Genau, und ja, okay, ich meine, du hast immer einzelne Datenbanktabellen für so ein Entscheiden, aber. Klar, weil er. Das Relation, äh, die Entity ist ja sowas Greifbares, ja. wenn man das so betrachtet, abstrakt. Und dann passt das schon wieder. Ja, man kann. Ja, weiß ich nicht. Ja. Einfach zu erklären. Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich hier mal das Beispiel, also auf SQL-Ebene ähm, ist es ein Toy. Ähm, und ähm, hier sieht man jetzt das Beispiel zwischen äh, Node und Users. Ähm, und. Ähm, hier ist der entsprechende Join, ähm, hat halt letztendlich quasi einen Typ von einem Join, inner oder re rechts oder links, ähm, und eine so eine Join Condition, also wie funktioniert überhaupt das Join. Und Das kann man entsprechend in Views quasi abbilden. Weiß, Beispiel. Aber... <lacht> <lacht> <lacht> okay, naja, okay. Da ist jetzt das Beispiel mit der äh, Kommentarstatistik, also die Tabelle, die angibt, wie viel eine Kommentare, ein bestimmter Note hat. Und das jetzt wie folgt gemacht. Ja, also, das ist wieder so ein Eintrag in Hook Views Data und der hat folgende Struktur. Hier quasi die, die ähm, Tabelle, die man herein joinen möchte. Dann der, der Screen Table, das Join, also in dem Join sind alle Informationen, die automatisch gejoined werden sollen. Ähm, und jetzt kommt hier quasi ein Array von mehreren Arrays und in jedem Array, hier steht jetzt quasi die Basistabelle sozusagen und darüber Informationen, wie gejoint werden soll. Der erste Key ist Typ. Inner ist genau das, was hier oben ist. Der zweite ist Left Field. Das ist quasi, also wenn man sich das vorstellt, man, man möchte eine View anlegen, dann erstellt man eine View von Inhalten, also von Nodes. Das heißt, die Tabelle ganz links, wenn man sich so... Ich versuche das anders zu das machen. Du an der, an der Query erklären. Ähm, ja, okay, aber das siehst du nicht, dass es... Also die Idee ist tatsächlich, dass du quasi einen linearen Strang hast. So, okay. ganz, ganz links, für euch jetzt, ähm, fängt jetzt quasi Node an, dann würde das nächste kommen. Dann wird das Nächste kommen, dann wird das Nächste kommen. Das heißt, das Left Field beschreibt immer das auf, von dem man quasi kommt. Das, das Field, was auch eigentlich Right Field heißen sollte, ist halt, was quasi rechts davon steht. <lacht> ähm, genau. Für Users würde es jetzt wie folgt aussehen. Ähm, da würde Data hier stehen, hier Users. Hier wieder Node und Left Field UID und Field UID. Also kann, Def man, kann ich nicht eigentlich nicht erklärt, dass Left Field eigentlich äh, sozusagen das Feld der Basistabelle ist. Genau, das ist das hier. Das Feld der Tabelle, die man abfragen möchte. Ja, genau. Also Left Field steht hier auch links genau. und Field steht hier auch rechts. Also es wird immer ähm, quasi. Left Field ist Basistabelle? natürlich mmh, ist immer basis genau. Das ist immer von ja, der man dem kommt. Fall. Genau. Fragst du auch den Key. Ja. Deswegen so. Du kannst, mmh. weil du kannst den Key, kennst du ja jetzt auch, weil du die, die node Common statistics hättest, könntest du darauf jetzt ja wieder einen Join machen, weil genau. die jetzt ja rein theoretisch schon drin ist und kannst dann wieder aus der node Common statistics jetzt andere Sachen Joinen, wenn du das wolltest. Genau runterkoskalieren, dann weiter. Ja, wir können einmal das Beispiel machen, in der Node-Common-Statistics steht der letzte Kommentator drin. Das würde jetzt wie folgt aussehen, in Data würde jetzt Users stehen, mhm. Users-Table-Join, hier jetzt als, als Links quasi, Node-Common-Statistics, ja. äh, mit Left-Field, ich glaube das heißt UID, und als Field UID. Aber nehmen wir an, es würde Last Comment UID heißen, dann würde es Left Field Last Comment UID ähm, heißen. Das ist ein bisschen blöd, ähm, weil das ist quasi sozusagen andersrum, wie man es vielleicht erwarten würde. Nehmen wir an, ich mh, ich hätte jetzt auch daran gedacht, dass ich jetzt im Library nochmal mal noch mal Neues mache, hier anstatt nicht. Not genau ich ja, ich das das gemacht, ja genau, es funktioniert nicht, es ist genau andersrum. Und ja, ja, ist ja. Ich wollte aus der not statistics jetzt noch eine, eine nee. Row, quasi, weil ich ja gerade die gejoint habe, wollte ich aus der gejointen Tabelle jetzt noch ein join -Bot. Genau. Was und das, das kannst du halt nicht quasi Ach in so. der Tabelleninformation machen, ja. sondern du musst ja in der Tabelleninformation von, von Users machen. Das könnte ja theoretisch auch sein, dass die Tabelle, die du da versuchst zu joinen, es gar nicht gibt. Genau, deswegen. Genau, du kannst. Ja, du, nicht, du weißt ja nicht, ja. zum Beispiel in Node-Comment Statistics, die wird ja eigentlich dann nur angegeben, wenn das Comment Nummer an ist. Genau. Und dementsprechend kann er nur dass, wenn das aktiv ist, das Ding sagen, okay, ich joine eigentlich auf die Node. Weil ich bin eine mhm. untergebene Tabelle quasi und ich äh, hole mir die Daten, oder äh, ich brauche ja in Not, und äh, ich überhaupt die verschiedenen. Wie würde es denn richtig aussehen, wenn wir das jetzt mit zwei Joins ja. machen? Ähm. Weiterer Data Key. Genau, dann würde ich hier, also ich mache mal das Beispiel mit, mit Users. Okay. würde hier Data Users Table Join, okay, der, dann ähm, node -common, äh, Common Statistics. Ah, okay, das ja, also, muss rot, so, genau. Okay, gut, dann passt es. Das ist genau. Nur, würde das aber dann über äh, Fuse Data alle Richtig, genau. Wobei, man, da gibt es ähm, Diskussionen, weil Alter ist ja verändern sozusagen, aber du fügst was Neues dazu. Deswegen gibt es tatsächlich die Idee, quasi drei Schritte zu haben. Der erste Schritt, nenne ich es mal Hub views Data, definiert quasi Basis Sachen. Dann gibt es views Build, wo man noch zusätzliche Informationen dazu packen kann. Und dann noch Alter, um dann was zu verändern. Okay. Vielleicht kommt das nicht drüber nach. <lacht> genau. Nochmal, also, wenn man jetzt hier die SQL-Query anschaut, es kommt Node, dann kommt Users. Es würde Node kommen und dann Node-Common-Statistics. Und hier ist es genau andersrum. Ist vor allem blöd, weil die Beispiele in Views sind immer in beide Richtungen. Also, es gibt, zumindest in Drupal 6 war das so, ähm, zum Beispiel zwischen ähm, Node und Node-Revision anschauen und Node-Revision und Node. Das heißt, man hat es nicht verstanden, vor allem weil es kann ja jeweils gejoint werden auf Node-ID oder auf Revision-ID. Deshalb ähm, habe ich, hab ich das Beispiel hier genommen, weil ja, da ein Beispiel, das, das eintritt. Beispiele, wenn diese beiden Angaben eben wünschen, heißen diese Fälle grundsätzlich genau. im Beispiel immer sehr gleich. Genau, außer im eigenen Modul. Genau. Da es Genau, äh, ja, ist es ist irgendwie blöd. Aber man muss sich das vorstellen, ganz links, da, dort kommt man immer her. Ähm. So, ähm, für manche Use Cases muss man hier die Condition quasi erweitern können. Ähm, hier hat man jetzt ein Beispiel, das ähm, der History-Tabelle. Die Historietabelle speichert für jeden Benutzer und für jeden Node, wann wurde der Node von dem User zuletzt angeschaut. Also zum Beispiel auf Drupal.org sieht man ja diese in seinen Issues so New immer. Und das wird damit erreicht. Also er lädt quasi aus der History-Tabelle den Timestamp von dem entsprechenden Node. Und damit es überhaupt funktioniert, weil jeder Benutzer hat ja letztendlich einen Eintrag, muss man, in den, also kann man in dem Join zum Beispiel eine weitere Condition angeben, um den UID zu filtern. Und das kann man entsprechend auch in der Data abbilden. Also wie gesagt, wieder links Node, dann kommt History, also History Node. Hier kann man theoretisch auch zum Beispiel Table angeben. <lacht> Aber er würde es jetzt auch machen, wenn du das Table nicht angibst, soll History schon. Ja, genau. genau. Also, ähm, richtig. Ja. Ja, ist halt so drin gewesen. <lacht> äh, genau, wieder Left Field im Field auf Node-ID. Und ähm, so, das Wichtige ist jetzt ähm, der Key extra. Extras sind quasi zusätzliche Conditions. Und das erwartet jetzt ein away von wieder aways. Und das gibt jetzt quasi eine zusätzliche Condition an. Eine Condition läuft quasi immer auf der sozusagen rechten Tabelle. hat Wenn wir zurückgehen, die rechte Tabelle ist history. Und wir wollen auf history.uid checken und dann irgendwie einen bestimmten Wert zum Beispiel. Und was History jetzt macht, ist das Feld auf UID zu setzen, den Wert, auf den aktuellen User, da komme ich gleich noch zu, und fragen es <lacht> seine Zahl. Ähm, so, das Numeric ist eigentlich nicht wichtig, aber ich habe es mal hier angegeben, oder es wird da angegeben. Ähm, damit er den Unterschied zwischen String und einer Zahl irgendwie kennt. Wichtig ist vor allem Value, wenn man irgendwie zum Beispiel zwischen Node und einer Entity-Referenz zum Beispiel joinen würde. Dann müsste man ja nicht nur quasi die ID joinen, zwischen Node-ID und der Entity-ID, sondern man müsste noch eine Condition angeben, ich möchte auch nur den Entity-Type Node haben. Weil so eine Referenz könnte ja auf mehrere Entity-Typen gehen. Da man, da man nicht doppelt bekommt, würde man jetzt hier in dem Extra-Field noch den Field als Typ wählen, zum Beispiel, und Value dann ähm, entsprechend Node oder so. Das hier mit dem Current-User. Es gibt ähm, dort quasi globale Tokens für die Query, die äh, ersetzt werden. Dort gibt es einen Hook, ich glaube der heißt Hook Use Substitutions und was hier letztendlich dahinter steht, genau dieser String, also Sternchen, Sternchen, Sternchen, Count Underscore User, Sternchen, Sternchen, Sternchen, wird ersetzt durch den aktuellen User. Die Idee ist dahinter, hier ein bisschen mehr Support für Caching zu haben, weil, ja. genau. Jetzt zu Relationships, also was wir jetzt gesehen haben, sind sogenannte automatische Joins. Und jetzt zu Relationships, sie werden verwendet, wenn man zum Beispiel eine 1-zu-N-Beziehung hat, ähm, Node zu Kommentar, Kommentar zu Node, ähm, Taxonomy zu Node äh, oder sonstiges. Ähm, technisch ist das quasi ein eigener Händlertyp, so ähnlich wie Field. Oder Filter, den man auch in der UI auswählen kann. Und äh, wichtig ist, dass der auf jeden Fall benutzt werden muss, wenn man einen eigenen Entity-Typ ähm, joint. So, jetzt hier das Beispiel zwischen Node und Users. Oder User. Ähm, das ist, es läuft wieder ab in Data. Ähm, ähm, Ähnliches Schema. Ähm, data hat dann die Tabelle, in dem quasi die linke Tabelle sozusagen, dem Feld, auf dem ich irgendwie joinen möchte. Okay, hier gibt man jetzt eine Relationship an, sie hat auch einen Titel und einen Hilfetext, es hat auch einen Händler, per Default sollte man ein relationship wählen, wenn man da was anderes eintragen muss, dann ja, dann hat man andere Probleme sozusagen. <lacht> <lacht> äh, weil heißt, der Youth-Handler-Relationship, das ist schon unglaublich ekliger Code sozusagen. Ähm, ja, Man braucht es eigentlich auch nicht. Brauchtest äh, du es <lacht> mal? Ich glaub, mal. Weil es extra nicht funktioniert hat? Ähm, weil ich eine zweite Relationship brauchte, um meine Relationship zu kriegen. Ja, das ist das ja. cool. Ja, okay, stimmt. Da bin ich dann auf dieses Alias-Problem gestoßen, wie man das ins klopfen 2 kann. Ja. ja, funktioniert das mittlerweile mit Prozent-Alias? Das ja, halt wunderbar. Pringend. Das hat damals ja auch schon funktioniert. Okay. Das war noch nicht dokumentiert. Ja. Ja. Die ja, Sache läuft tatsächlich quasi nicht mhm. in Views ab, diese Prozent-Alias-Geschichte, sondern mhm. nur in TBD. aber okay. Naja, weiter. Ähm, so, was man jetzt hier angibt, ist Base, die Basistabelle. Also, Node, User, Base, Base, Users entsprechend. Field ist, die, ist das Feld auf der UID-Tabelle. Das heißt, ähnlich wie vorher, Left Field wäre von dem Node die UID, Field äh, ist das Feld auf der rechten Tabelle. Hier kann man auch zum Beispiel Left Field angeben, hier könnte man genauso extra angeben. Ähm, genauso könnte man hier auch ähm, den Join-Typ angeben mit Type-Inner. Ähm, ein weiterer Key, den man setzen muss leider, ist das Label. Ähm, das ist ein Label für die UI. Für die UI genau. Die man, das Label kann man quasi selber konfigurieren und das ist der Standardwert. Okay. Dann haben wir eine Views-Integration geschrieben. Wenn man jetzt einen eigenen Entity baut, ist es halt ganz schön viel Aufwand. Ja. Jedes einzelne Feld muss sich jetzt integrieren. Die Sache ist, wenn man mit Entity API, dem Modul, arbeitet, dann gibt es die sogenannte Property Information. Das heißt, Entity API weiß, Okay, eine Node-ID ist eine Zahl. Und die UID ist eigentlich auch eine Zahl, aber sie ist eigentlich ein Entity-Type. Also sie joint auf Users und zwar so. Das weiß Entity API sozusagen. Und deshalb, ah, okay. <lacht> ja, genau. Deshalb kann Entity API zumindest eine Basisintegration automatisch machen für einen. Dadurch, dass sie auch die ganzen allgemeinen Features hat, wie Rendern, Lesen, Schreiben, diese ganzen Metadaten, kann es die benutzen. Und hey, in Drupal 8 wird Entity API quasi ein Core sein. Das heißt, äh, hoffentlich auch eine automatische Views-Integration für die Basisdaten. So. Aber das ist doch, nicht Entity API dann, dann, dann Entity kann ich doch. Macht views also ja. Ja, sozusagen. Ist richtig. Dann schon, schon drin. Ich meine, ja, okay, aber noch du kannst. Nur den noch ja. Dann war, war, ist die User die ganze Zeit fertig. Genau. Das zeige ich auch gleich, wie es geht. Ja, okay. Ähm, ähm, ja, ja. So. Um die Meta-Informationen sich zu holen, gibt es die sogenannte den Hook Hook Entity Property Info, in dem definiert man quasi für den eigenen Entity-Typ, was ist was. was. Zum Beispiel ja. ähm, ist es hier das Beispiel von Node. Und hier gibt es die Node-ID. Sie hat Das kann benutzt werden in Views. Es gibt einen Typ, Integer, also eine Zahl, kann benutzt werden in Views. Die Description entspricht quasi dem Hilfetext. Und das Schema-Field ist quasi auch eine extra Aussage, wenn ich zum Beispiel irgendwie was Extras machen möchte mit irgendeinem Property, gerade irgendwie so anders rendern oder so, kann ich hier theoretisch noch ein weiteres Property definieren mit einem Getter-Callback und trotzdem auf das schema viel auf was anderem arbeiten lassen. Ähm, hier geht es zum Beispiel von quasi einer Relationship in der Entity Property Info. Ähm, hier, hier ist jetzt der Autor beschrieben von einem Node. Und was macht er jetzt hier? Er sagt Type. User, vorher war es Type Integer, Integer ist nur eine Zahl, Type User weiß er, okay User ist jetzt kein einfacher Datentyp sozusagen, sondern ist ein Entity. Das heißt, okay, er weiß es automatisch, er möchte eigentlich eine, eine Relationship anlegen zwischen Node und User. Und jetzt braucht er quasi nur noch äh, Informationen, wo es ist also das, das Schema-Field, das ist jetzt quasi mh, wieder das Feld links. Dann kommt rechts der User. Er weiß, okay, es ist ein Typ User. Das heißt, ich kann in der Entity-Property oder in der Entity-Information von dem User nachschauen. Okay, und dort steht drin, dass die ID von dem User steht in dem und dem Datenbankfeld. Okay, ich kann den Join selber automatisch bauen. Um das jetzt angeben zu können, dass er das automatisch joint, muss man in Hook Entity Info, hier ist jetzt ein Beispiel von Organic Groups, nur einen einzelnen Key setzen. Also man gibt hier jetzt in Hook-Entity Info die Entity-Info zurück und hier steht dann der entity type Und was man setzen muss, ist Views, Letze Controller, Letze Class und dahinter eine Klasse. Wenn man den, wenn man einfach nur eine Integration haben möchte, muss man Entity Default Views Controller nehmen. Damit baut dann Entity API automatisch eine Views Integration. Wenn man irgendwie weitere Felder dazu fügen möchte, kann man jetzt oder irgendwie was ändern in äh, Kasten setzen. Dann existiert entweder die Möglichkeit, Hook Views Data Alter zu benutzen, oder man extendet quasi diesen Controller oder Klasse, wie man es nennen möchte und ähm, überschreibt die ViewsData-Funktion und ähm, fest dort entsprechend die Händler. Ähm, also das ist genau dasselbe Schema. Ähm, data, dann kommt die Tabelle, dann kommt das Feld, dann kommt der Händler-Typ, dann kommt der Händler mit dem entsprechenden Wert. Ähm, jetzt eine Frage, ob man Hook use, data, alter oder ähm, quasi den Controller benutzen möchte, meine Meinung ist besser den Controller benutzen, weil dann hat man quasi einen Ort, in dem man das steuert. Vor allem nur für die Entity, wenn man genau. den Controller hat, genau. Den hat, ja eine Genau, wenn man jetzt quasi nachschaut, okay, ich weiß nicht, wie mein Entity-Typ funktioniert, geht man zuerst in Entity Info und sieht dann, oh, es ist eine andere Controller-Klasse. Das heißt, okay, cool, das sind die Anpassungen. Oder ich kann auch irgendwie notfalls in die eltern Klasse schauen um zu wissen, was da so integriert wird. Ähm, ja, aber das ist halt eigene Meinung. So, jetzt wollen wir voll, jetzt könnte ich noch ein bisschen über Plugins erzählen und was halt so der Unterschied ist zu einem Händler sozusagen. Und genau, das ist hier beschrieben. Ein Plugin steuert irgendwie ein Verhalten eine View, ein Handler wiederum steuert quasi nur das Verhalten von letztendlich der SQL oder einem Feld oder Filter einer View. Generell hat Plugin ein Plugin auch noch folgende Eigenschaft: Es ist austauschbar in der UI. Hier jetzt alle Plugins, die alle Style-Plugins sozusagen. Es ist auch austauschbar im Code. Genau, das ist der zentrale Unterschied. Das heißt, ein Plugin selber hat, da es der UI ist, zusätzliche Metadaten, wie zum Beispiel der menschenlesbare Name. Genau. Äh, wie funktionieren denn Plugins generell? Äh, wenn man sich eine exportierte View anschaut, dann ignoriert man das bis hierhin. Und jetzt ähm, gibt es zum Beispiel ein Plugin für Pager. Ähm, ein Beispiel ist der Full Pager, der einen normalen Pager bereitstellt oder ein Mini-Pager, der quasi nur nächste Seite, nächste Seite bereitstellt. Und ähm, in der, ähm, in der dem Export gibt es jetzt ähm, einen Pager und den Typ und dann ein Typ, der sich jetzt Full. Ähm, dann wird genau irgendwie eine Funktion aufgerufen und die wiederum holt sich Informationen aus Hook-Views Plugins. Also so ähnlich wie die Hook-Views Data findet man in Hook-Views Plugins die vorhandenen Plugin-Typen. Das möchte ich gleich an einem Beispiel machen. Unser Beispiel ist ein Default Argument Plugin. Das ist jetzt auf diesen Contextual Filters, gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich kein Argument reingekommen habe von außen, möchte ich stattdessen ein eigenes bereitstellen. Ein Beispiel davon ist, ich will einen Blog anzeigen auf einer Node-Seite und ich benutze nicht Panels. Dann hat der Blog irgendwie kein Argument, standardmäßig, weil der einfach nur so drin hängt. Aber man kann jetzt sagen, okay, ich möchte wenn, wenn kein Wert bereitgestellt ist, dann möchte ich irgendwie die Content oder die Node-ID von der URL haben. Was viele benutzen, ist dann äh, PHP-Code. Dort kann man in der Oberfläche PHP-Code reinschreiben, aber das ist einfach scheiße, weil PHP-Code in der View, man findet es nicht, was gehandelt wird. Es ist nicht so wirklich in Versionskontrolle oder man hat kein Highlighting sozusagen. Äh, man möchte es einfach nicht im PHP code. Das ist ein Sicherheitsproblem und deswegen machen wir jetzt mal ein eigenes Plugin. Und zwar unsere Idee ist eine zufällige Nummer zurückzugeben. So als Beispiel. Aber man kann da auch was Sinnvolles dahinter stecken natürlich. <lacht> also ja. ist Scheinbar. Ist jetzt auch ruhig, also naja. okay. <lacht> okay. Also was man macht, ist jetzt so ähnlich wie View gibt es den hook, hook views Plugins und ähm, dort muss man folgende Informationen angeben. Ähm, man gibt eine Way zurück, ähm, was aus ganz vielen Unterways besteht. Der erste Key ist der Plugin-Typ. Das heißt, in diesem Array stecken jetzt alle Plugins von dem Typ Argument Default. Ähm, wenn, man weiß, wenn man quasi wissen will, was es gibt oder was sind so Beispiele, dann schaut man direkt in Views. Ähm, man sucht einfach nach der Funktion Views underscore Views underscore Plugins. Ähm, genau, das ist ein Hook, also Motiv und views ähm, So. Wir haben jetzt den Typ, dann sagen wir den Namen von dem Plugin. In unserem Fall Random oder Random Number. Hier wiederum ein Unterway mit folgenden Werten, dem Titel, so wie es in der Oberfläche erscheinen soll. Leider muss es auf Englisch eigentlich sein. Okay. Und, also jetzt nennt sich das Händler, ist letztendlich quasi die PHP-Klasse, die aufgerufen werden soll. Da gibt es eine Namenskonvention, wie die PHP-Klasse genannt werden soll. Und zwar ist es den Modulnamen unterstrich views, unterstrich Plugin, unterstrich äh, den Plugin-Typ, also in unserem Fall Argument-Default, aber da man keine Spaces haben kann, in Klassennamen mit einem Unterstrich. Und dahinter noch den Namen. Also in unserem Fall foo views plugin argument default Random. Dann der nächste Schritt ist, in der Infodatei die Klasse, also die Datei der Klasse einzutragen und die Klasse die Datei erstellen und die Klasse reinpacken. Für Argument-Default gibt es eigentlich nur eine Methode, die man wirklich schreiben muss. Und das ist die Methode getArgument. Und was, sie bekommt keine einzigen Parameter sondern was sie zurückliefern muss, ist einfach nur der Wert. In unserem Fall wollen wir eine zufällige Nummer ausgeben, also Return, zufällige Nummer zwischen 0 und 100. Nehmen wir an, wir möchten sowas wie Content-ID vom URL benutzen. Dort können wir jetzt zum Beispiel die ARC-Funktion aufrufen oder, menu -get oder irgendwie eigene Logik dahinter. Und letztendlich, was man hier reinschreibt, ist das, was man sonst in den PHP-Code in Views reinschreiben würde. Genau, so, erstmal Stopp. Hier haben Leute ganz schön viele Probleme. So, jetzt gehe ich mal durch, was für Probleme gibt es und wie kann man sie beheben? Wenn Hookviews Plugins nicht ausgeführt wird, dann jetzt äh, zwei Probleme. Entweder Hookviews API ist nicht implementiert, bzw. falsch implementiert und äh, ist der Hookviews Plugin, Plugins, ist die Funktion tatsächlich in, module in So Wird jetzt Hookviews Plugins ausgeführt, aber das Plugin nicht in der UI angezeigt, dann kann es passieren, dann ist meistens der Fall, dass man Return Plugins vergessen hat, am Ende der Funktion. Äh, <lacht> So, nächster Punkt. Man sieht dieses scheiß Plugin, in der UI speichert, bearbeitet es und merkt, dass es nicht gespeichert wurde, sozusagen. Was wurde dort vergessen? Ähm, Views weiß zumindest die Meta-Informationen zwar, kann es also in der UI anzeigen, aber die Klasse ist irgendwie nicht bekannt. Deshalb muss man sicherstellen, dass die entsprechende Datei in module.info eingetragen wurde, dass die Scheiß geklärt wurde und nochmal geklärt wurde. Also Drush is the All, mehrmals das sind verwecken Und dass der Klassenname auch tatsächlich übereinstimmt mit dem Klassennamen, wo man definiert hat. Aber wir haben ja gestern gelernt, DrushVD. Richtig, der zeigt <lacht> tatsächlich bei DrushVD, hey, irgendwie finde <lacht> genau. ich es nicht. Genau. Ähm, also als Idee. Nochmal? Ich sage 2 Uhr sehr nützlich. <lacht> okay. <lacht> äh, als Idee könntet ihr das probieren, so ein Argument-Default-Plugin, wenn ihr wollt. Ähm, und ähm, genau, und das irgendwas macht. Ihr könnt euch halt irgendwie was aussuchen oder halt dieses zufällige bauen. Was hast du dann auch noch Schönes? Mm, Weitere Plugin-Typen? Ja, so lassen Sie das? <lacht> okay. Bis, bis ah, du also ja, ja, also wirst alles rein. ziehen, okay. <lacht> Warte mal. Wir haben noch ah. also ganz schön zwei Stunden. Halt. Krass. Oh, ja. ja, okay. Ja, also ich. Weiß nicht. Ich okay, mal gucken. Okay. Ich stelle jetzt einfach einen weiteren Plugin-Typ vor, und zwar so heißt das der Argument-Validator. Oder Contextual Filter Validator. Der stellt quasi fest, dass die, die URL, die reinkommt, oder die, das Argument in der URL, das reinkommt, auch tatsächlich richtig sozusagen ist. Der Validator kann aber noch mehr. Er kann theoretisch auch den Wert ändern und er kann den Titel des Werts setzen. Ein Beispiel für Argument-Validator-Plugin ist folgendes. Man möchte eine URL haben, die aussieht wie Taxonomy <lacht> slash menschenlesbarer Name des Taxonomy-Terms. In der Datenbankabfrage möchte man aber eigentlich nach der Taxonomy-ID filtern weil das ist einfach performanter. Deshalb wäre jetzt die Idee, dass das Argument-Validator-Plugin quasi den Term-Namen sich nimmt, dann den eigentlichen Term lädt und dann die äh, ID setzt als Argumentwert. Ähm, zusätzlich hat jetzt das Argument-Validator-Plugin erkennt den Taxonomy-Term, also das volle Objekt, kann also auch den Titel des taxonischen Returns sozusagen herausfinden und setzt es auch, ähm, beziehungsweise kann es setzen und hat dann dadurch, dadurch halt die Möglichkeit, dass es dann halt automatisch im Views schön ähm, ausgegeben wird. Ja? Der Validator reagiert nur, wenn, der, äh, wenn die Übergabe aus der URL kommt? Ja, äh, also so prinzipiell springt er ja quasi an, sobald ein Argument <lacht> vorhanden ist. Er kann jetzt entweder aus der URL, aus Panels, okay. aus unserem Argument-Default-Plugin zum Beispiel theoretisch auch kommen. Mhm. Aus dem Argument-Default-Plugin ja das ist, weil genau. genau. ich angeben, das nicht. Wenn ich Wert angebe, wird dieses Plugin nicht Genau, richtig. Weil das heißt, Code eben argument genau. also wenn man auf jeden Fall irgendwie Logik reinbauen möchte, dann muss man ein Argument-Validator-Plugin äh, stellen. Weil also konzeptuell sind die ja schon irgendwie ein bisschen ähnlich, zumindest haben sie die Macht, das Gleiche zu tun. Im Prinzip ist das Vorgehen genau gleich. Man setzt einen hook views plugins argument Validator ein mit einem Space, gibt dort quasi noch die PHP-Klasse an. Und die PHP-Klasse sieht dann auch so aus, dass sie nur eine Methode hat, die standardmäßig implementiert werden muss. Diese Funktion, also die Methode, nennt sich jetzt validate underscore argument. Sie validiert also das Argument und erwartet das Argument. Okay, ähm, ich habe jetzt hier ein Beispiel ausgewählt. Name ist Example und meine Idee war, schneide irgendwie zufällige Werte über 100 aus, weil ich möchte mich über 100 äh, zurückgeliefert bekommen. Also, ähm, und wenn... Beziehungsweise wenn der Wert über 100 ist, dann ist es valide. Und wenn nicht, dann return false, das heißt, zeigen wir überhaupt nichts an zum Beispiel. Okay, also check, der halt ist größer als 100. Dann setzt ein Titel, oh, ist es mehr als 100. Die Frage ist jetzt, wo, wird, oder wo muss der Titel quasi gesetzt werden? Und das setzt, also this argument zeigt quasi auf, den Argumenthändler. So ähnlich wie im Fieldhändler gibt es auch einen Argumenthändler. Das wird hier quasi drin gespeichert und dort gibt es den Wert Validated Title. Und wenn man jetzt hier irgendwie einen anderen Titel angibt, genau dann macht er das. Beim Taxonomy Term würde jetzt hier irgendwie stehen: Check play, Taxonomy minus äh, kleiner äh, Term. Um einen Wert zu setzen, muss man ähm, auch wieder auf this argument arbeiten und ähm, dort gibt es jetzt den Key, den Wert Argument und äh, ja, ich habe einfach jetzt 100 gesetzt. Was die Funktion vor allem eigentlich tun muss, ist sagen, ist das ein valides Argument oder ist es kein valides Argument. Wenn es nicht valide ist, dann false und sonst true. Ähm, so ähnlich oder genau gleich. Ähm, wie auf ähm, Handlers gibt es auch hier Optionen, die eigentlich kein S haben. Also das ist mhm. ja. also, äh, true or false. Ja. ja. Ist es valide, dann geht der Wald ja. weiter und so filtert. Wenn es false ist, dann stoppt er. Aber in der UI kann man auswählen, was passiert, wenn das Argument nicht valide ist. Zeige alle an, zeige eine 404 an, zeige eine 403 an. Dann musst so ganz ob das Argument größer 100 ist. wenn es größer 100 ist, dann setzt du es auf 100. und sagst okay, es ist valid und mach weiter. Ja. Und ansonsten, wenn es nicht 100 ist, dann sagst du es falsch. Halt. Ja, das ja okay. okay, das war ein dummes Beispiel. Normalerweise wäre richtig. Ja. Wenn, man das, wenn, man jetzt, wenn das Argument jetzt ändern, ist es doch immer valid eigentlich. Ja. Okay, ja, okay. Das dann, dann, das, ich dachte, ich habe konzeptionell was nicht verstanden. Okay, dann, hier, gehen wir mal ein Beispiel durch. Ich möchte den Node-Titel als Argument haben können, mhm. aber dann die Node-ID setzen, damit es schnell gequittet wird. Okay, das heißt, das Argument, was reinkommt, ist der Node-Title. Dann wirft man das hier jetzt mal weg und würde... den, den, den EFQ e schreiben. Property Title überprüfen nach dem Argument. Genau. Genau. Okay, wenn ein Node zurückkommt, dann lade ich den Node, das heißt, ich habe Dollar Node. Was ich jetzt machen kann, ist, this argument validate title auf Node title setzen und this argument argument auf die Node ID setzen. Return true. Wenn es keine Node laden kann, return false. Ja. Okay. ja. Ähm, Dazu fragen? Oder zum vorherigen? Nee. Okay. Genau. Äh, genauso äh, wie bei Handlers kann man hier auch Optionen definieren. Ähm, mit Option de Definition äh, definiert man die Option. Hier zum Beispiel irgendwie für ein Plugin, wo man quasi die Range, an, also die Reichweite der zufälligen Zahl angeben kann. Also von 0 bis 100. Äh, Min und Max haben entsprechend Standardwerte 0 und 100. Ähm. Ja, okay. Ähm, entsprechend kann man dann auch in jedem Plugin ein eigenes Formular hinterlegen. Ähm, hier ist wichtig, die Funktion heißt Options mit s-Form. Das ist scheiße. <lacht> ähm, und ähm, das ist halt ein Format API-Feld mit ähm, einem Standardwert, was wieder aufgerufen kann. Also der Wert. Der wird immer von Views quasi in This Options abgespeichert. Und entsprechend jetzt im Validator-Plugin äh, Validator kann ich jetzt This Options Min und Max überprüfen oder benutzen, um zu validieren. Ein Beispiel, für was eine Option benutzt wird im, im Core sozusagen, ist ein Validator für Taxonomy Terms wo man zusätzlich noch angeben kann, in welchem Vokabular soll der Taxonomy-Term quasi sein. Und kann dann hier entsprechend erst den Term laden und schauen, hat er einen bestimmten Taxonomy-Term, wenn nicht, dann ist es immer noch invalide. Genauso könntet ihr jetzt quasi halt das Ganze für Validatoren probieren. Ich mache jetzt mal weiter, wenn wir nachher noch Zeit haben, würde ich das dann tun. Ähm, weitere Plugin-Typen, die man definieren kann. Ähm, ein wichtiger Plugin-Typ ist das äh, Style-Plugin. Das Style-Plugin regelt letztendlich, wie wird eine View ausgegeben. Äh, wird es als Tabelle ausgegeben? Wird es als JQuery-Slider ausgegeben? Wird es als ähm, also UL und LI-Liste ausgegeben? Wird es einfach nur mehrere Divs untereinander ausgegeben? Und genau das regelt das Style-Plugin. Ein weiteres Plugin ist zum Beispiel das Wo-Plugin. Ein Wo-Plugin handelt letztendlich eine einzelne Zeile des Resultats. Kommentiert also das SQL-Resultat quasi zu dem, was der Benutzer am Schluss angezeigt wird. Ein Beispiel davon ist Node. Das Node Wo-Plugin zeigt den gerenderten Node an. Ein weiteres Plugin ist das Fields Row Plugin. Ähm, zeigt quasi die Felder, die also zeigt jedes einzelne Feld, was man in Views ausgewählt hat, an. Ähm, weitere Beispiele sind zum Beispiel Access. Access regelt den Zugriff auf eine View. Also validiert quasi, ob der Benutzer überhaupt die View sehen darf. Ähm, weitere Beispiele sind zum Beispiel Pager. Also, wie sieht der Pager aus, das Expo, wie sieht das Exposed Form aus, ähm, der Display, ähm, wo wird die View eingebettet, der Hash, äh, alles Mögliche. Immer, äh, wenn man nicht, wenn man letztendlich weiß, okay, ich möchte vielleicht ein Style Plugin schreiben, aber ich weiß nicht, was kann ich da überhaupt definieren, wie sieht es aus, immer in Views, Views Plugins nachschauen. Dort gibt es jedes Beispiel, so ein bisschen dokumentiert vielleicht. Und äh, genau, die, also die Funktion findet sich in, in dieser Datei. Ähm, man hat immerhin Beispiele, sozusagen. Ähm, was wäre ein Query Plugin? Ein Beispiel von Query Plugin ist das sogenannte SQL Query Plugin okay. oder Default Query Plugin. Das ist quasi das Plugin, was ähm, SQL benutzt, um Daten zu bekommen. Ein weiteres Beispiel ist Search API. Search API definiert ähm, ja, eine eigene Schnittstelle, wie es mit Search Backends reden kann. Und das Query Backend würde jetzt quasi ähm, mit Search API reden. Oder das Query Backend wird von Search API bereitgestellt, redet mit dem eigentlichen Backend, Apache solar zum Beispiel, nimmt die Resultate und packt die irgendwie zusammen. Das könnte man sich ja theoretisch für eine CSV-Datei, jetzt mal hm. ins dumme gesprochen, auch Quellplugin schreiben. Genau. Cool. genau. Das heißt, das Quell-Plugin liefert dann eine Array einer bestimmten Art und Weise zurück. Genau. genau. Also, das Quell-Plugin, tatsächlich, also die Erwartung ist tatsächlich, dass es in das View-Objekt und dort den Wert Result reinschreibt, und zwar ist ein Array von STD-Classes. Und std class ist ja jeweils Dort stehen halt jeweils die Werte, zum Beispiel bei einer Node, so also als Beispiel Node-Node-ID und Node-Underscore-Title. Steht auch drin. Die Query-Plugins sind leider immer ziemlich kompliziert, aus folgendem Grunde. Views benutzen ja, um die sql query zu bauen, letztendlich ganz viele Händler, zum Beispiel den Field-Händler, den Filter-Händler. Nehmen wir als Beispiel jetzt den Filter String Handler. Der hat die Möglichkeit zum Beispiel zu schauen, ob ähm, in dem Wert in der Datenbank jetzt ein Wort quasi mit dem Wort übereinstimmt, nach dem man filtern möchte. Das ist etwas, was halt so konzeptuell einfach nur auf SQL funktioniert. Wenn ich ein Apatisola <lacht> habe, dann funktioniert es komplett anders. Das heißt, je nach Anwendung, muss man bei Query-Plugins quasi auch noch jeden eigenen ha oder viele Händlers dazu implementieren. Äh, jo? Bei Access hätte ich jetzt, hätte ich jetzt erwartet, dass das über C-Tools abgeliefert wird. Ist Und richtig. Über eine views plugins Also man kann beides machen sozusagen. Wenn man sowieso Panels benutzt, dann macht es natürlich Sinn, die Panels Access-Plugins zu benutzen, weil A A hat man die ganzen Informationen als Panels zur Verfügung, B Macht es einfach Sinn, weil man das eigentlich in Panels konfigurieren möchte. Ähm, aber ja gut, wenn man nur eine View hat zum Beispiel. Ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern es äh, ist nicht so, ah. dass C-Tools ja auch diese Plugins einfach nicht liefert ähm, und dort äh, halt keine eigenen Views-Plugins, sondern dass Views sozusagen auf C-Tools-Plugins zurückgreift, welche halt die, die Zukunft. Das wäre theoretisch ja, das richtig, das wäre auch möglich. Theoretisch hat aber nie jemand gebaut, also Views kam zuerst sozusagen, Views wurde zuerst gebaut, von Earl, hat dann halt die ganzen Plugins definiert, auch Access. Dann hat er C-Tools geschrieben für Panels und hat dann dort Access Plugins definiert. Okay. Also, also konzeptuell ist auch Access Plugin viel besser. Also haben sie nichts miteinander zu tun mit C-Tools? Nein, äh, sie haben nur den gleichen Namen okay. und die gleiche, das gleiche Ziel sozusagen. Ähm, Panels, da kann ja zum Beispiel mehrere Verknüpfungen, also mit oder und mit unverknüpfen und so. Das geht halt irgendwie nicht. Jo? Ich, das heißt, ich kann mein Query Plugin verbieten, mit bestimmten Spieltenanz zusammenzuarbeiten sozusagen. Ja. Also, das gleiche wie bei Style und bei Row, wo ich diesen Type angebe mhm. und da muss ich bei Style und bei Row explizit den benutzen damit damit ich die da nutzen kann? Ähm, ja, nee, nicht ganz, Eben. aber das, also, was man prinzipiell macht, muss man, also man definiert quasi Hookviews Data für die, für sein eigenes Query Plugin sozusagen. Man kann in einem Key, also ich glaube das ist Table, Base, ähm, Query, ähm, dort kann man quasi sagen, okay, ich möchte für diese Tabelle jetzt statt dem Standard mein Query-Plugin verwenden. Und dann wird quasi dieses Query-Plugin genommen, statt SQL. Das heißt, jeder Händler ähm, und so weiter agiert jetzt auch auf meinem Query-Plugin, meinem CSV-Query-Plugin zum Beispiel. Ja, aber das muss ich ja verbieten, ich muss ja auch nicht weil die können ja damit standardmäßig nicht um, die erwarten ja ähm, Was ja Soll ich mal ein Beispiel zeigen? Ähm, Okay, das ist gut zu Okay, gut. Um, um, Okay. Das ist jetzt unsere Hookvies Data für Orange Logic. Orange Logic ist so eine Galerie. Und um das jetzt zu definieren, gibt es wieder zum Beispiel Table Group, um die Gruppe zu definieren. Und jetzt das Wichtigste ist dieses Base, die Base-Geschichte hier. Eine Basistabelle mit einem bestimmten Titel, mit einem bestimmten Feld. Hier zum Beispiel Doc ID. Orange Logic ist jetzt was XML-basiertes. Das heißt, um eine Query abzusenden, muss man ihm ein XML-Dokument schicken und bekommt entsprechend ein XML-Dokument zurück. Das Wichtige ist jetzt hier, die Query Class ist exakt falsch benannt. Also im Sinne von unverständlich, bei Query Class ist jetzt hier nur so ein kurze Bezeichnung. Das steht jetzt für die Plugin, für den Namen des Plugins. Ähm, warte mal, hier sieht man jetzt Orange Logic als Query Class. Mal runter. Ähm, und jetzt hier gibt's, äh, muss man in hookviews Plugins einen eigenen Plugin-Titel, äh, ein eigenes Plugin schreiben oder hinzufügen. Und zwar ein Query Plugin mit dem Namen Orange Logic. Und genau das ist das, was oben Query Class heißt. Genau. Ähm, hat wieder einen Titel und einen Hilfetext. Und quasi ein, ein Händler als eine PHP-Klasse, die dafür benutzt wird. Okay, sollte eigentlich... Genau, du würdest damit letztendlich anfangen. Dann würdest du dir überlegen, wie sehen die Daten aus, auf denen ich abfragen kann. Bei CSV ist zum Beispiel das Problem. Bei CSV, kenne ich quasi in Hook Views Data, würde ich jetzt nicht wissen, was für Spalten existieren. Deswegen würde man dort quasi einen Filter... Ähm, Händler schreiben, der quasi allgemein funktioniert. Das heißt, du ja. kannst eintragen... Ähm, Separator auch so. Und genau. Separator. Gut, Separator wäre eher auf der Ebene des Squirt-Plans. Ja. Aber du wirst einen Filter definieren, wo du Key und Value quasi angeben kannst. Hm. Also Spalte sozusagen und Wert. Ähm, das square plugin auf dem würdest du jetzt den Separator angeben. Vielleicht den Dateipfad, hm. wo das CSV liegt. Ähm, genau. Und dann würde dann Query Plugin quasi die Logik sein, wie kann ich CSV laden, filtern, muss man dann wahrscheinlich in PHP machen, vielleicht gibt es da auch irgendwie irgendeine Plugin. Klausel -Klausel mhm. Aber, genau. aber ähm, Query Plugin ist ja eigentlich kein Plugin, so wie du vorher meintest, dass es austauschbar ist und auswählbar, Das ist ja, da ein Händler in dem wenn du ja also auch die Fuse Data anwendest. Ja. Du baust du baust es irgendwo anders ein, hast du irgendeine als, äh, Plugin zu wechseln? Also, naja, du kannst dich nicht in der Oberfläche auswählen. Haben wir uns so entschieden dafür, weil das wäre ultra verbrochen. Ja, das sind ja genauso wie mit den Datenfeldern, also kannst du kannst ja bestimmte Händler auf bestimmte Felder ja. Also, Also es gab mal Beispiele, wo Leute das SQL-Query-Plugin erweitert haben, um ähm, zum Beispiel Master of Slave Replication zu machen. Und die Idee war jetzt, dass man in der View-Konfiguration angeben kann, hey, ich möchte nur auf den Slave, oder ich möchte auf jeden Fall auf den Master, diese View abfragen. Okay. Also theoretisch kann man das Ja, aber das kannst du das mit das halt ja auch machen. Du kannst ja beim Filter zum Beispiel auch sagen, ich will das jetzt als, als Dropdown oder ich will es als Checkbox haben, dafür theoretisch zwei Händler bauen. Ja, okay, das ist richtig, stimmt. Ja, das Problem ist halt, man muss das Ganze hohes Data quasi neu implementieren, zwei verschiedene zur Auswahl haben möchte. Es ist scheiße, man kann es nicht in der UI auswählen, ja. und dann würde er halt hier immer, also würde Inhook Data alter, die Query Class immer ersetzen, wenn man jetzt so einen speziellen... Ja, das muss man ja bei anderen V-Händlern, wenn man einen eigenen für Sprache oder so was haben will, ähm, der auch mal. Ja, ja. Ja, okay, stimmt. Ja. Also, ja. Das ist nicht das klassische ja. Ja, ja, du hast <lacht> schon recht. Also so die Grenzen zwischen Plugin und Handler ist auch irgendwie fließend. Und in Drupal 8 sozusagen ist es alles eins. <lacht> also in Drupal 8 ist auch noch mehr ein Plugin. Ein Block zum Beispiel. Okay, also.. Okay, also wie das, man, man definiert dann führt das eigentlich Query Plugin auch die ganzen, die ganzen Werte, nach denen man filtern kann, zum Beispiel äh, exklusive jetzt in dem Beispiel. Ähm, ja, das Query Plugin selber sieht dann, ist dann relativ aufgebläht sozusagen, weil deshalb die komplette Logik implementieren muss, wie kann ich überhaupt abfragen auf meinem irgendwie Backend. Quatschisola zum Beispiel, das ist ja ultra kompliziert. Wie, äh, Wie soll nee. <lacht> ähm, ich? Ich gucke mal nach einer <lacht> einfachen Methode. Du hast eine Funktion Query. Genau. Die Funktion Query wird aufgerufen, wenn Use sagt, Baumittig, sozusagen. Sozusagen. Baue mir die Query, führe sie aber noch nicht aus. Ähm, so, dieses Plugin jetzt benutzt wiederum das Query. Query ist jetzt ein weiteres, äh, eine API, um dieses Orange.check abzufragen. Und die haben jetzt äh, sowas wie, also Preference steht so, sowas wie ein Feld. Also ich iteriere dann über alle meine Felder und füge dieses Feld dann als Preference sozusagen dazu. Also man muss hier quasi alle Felder, die man irgendwie in der View hat, behandeln. Man muss alle Filter oder Conditions behandeln, man müsste alle Sortierkriterien behandeln. Vielleicht auch sowas wie Joins, wenn man dieses Konzept hat. Das würde doch Soller dann eigentlich auch machen, indem er dann da den Index rauszieht. Ne? Genau. Oder er muss ja dann jedes Feld aus dem Index quasi da der Query hinzufügen, um es yep. erstmal als, ja, als Feld dann auch in den Fields zur Verfügung zu haben. Genau, das sowas. was. Ähm, genau. ähm, ja, das ist wirklich, äh, ja, es ist leider immer viel Code. Also, also hier als Beispiel, um eine Pager zu haben, muss ich sagen können, irgendwie, ähm, muss ich irgendwo rausfinden, okay, ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite und man muss das, dieses Backend muss halt auch irgendwie wissen, wie das funktioniert mit den Seiten und ähm, das setzt heißt, es hier zum Beispiel. Also Query Sie sind lang, sozusagen. Ähm, die weitere Methode, die man braucht, ist die Execute-Methode. Sie erwartet eine View und ähm, letztendlich führt, führt die Query tatsächlich aus und äh, bekommt das Resultat. Das ist hier jetzt schön, das ist execute search query, bekommt das XML zurück und man muss dann aus dem SQL ähm, this new result befüllen. Und ein Item sollte eine std class sein, dafür ist ein super Trick. Mit JSON decode, JSON encode kann man ein XML, also ein simple XML-Objekt zu einer LCD-Class kommentieren. Andersrum, äh, JSON End, also, er hat Jason Encode, Jason Decode, Give it an Okay, kann ich auch noch. So sieht es aus, ihr gefreundet. Ja, okay. Kleiner Trick. Ähm, ja, ja. Habe ich sowas kaum kopiert. Was ist das Haus? Das gab es in meinem Leben in Drupal Core. Das ist ein Trick. Jetzt sehen wir? Nee, also für die Konfigurationsgeschichte, wurde teilweise XML benutzt mhm. und da waren wir ja auch faulen, sind Und das klingt ja vielleicht sogar schneller, als wenn du es selber implementierst in PHP, weil JSON-Endcode und JSON-Decode lebt halt in, in C letztendlich, also in der C API von PHP. Mhm. Ähm, ja, okay. Ähm. Ähm, also ja, da muss man sich. Das gibt auch kein gutes Beispiel das, <lacht> das. <lacht> das ist scheiße. Man muss was? das aber auch alles im ja implementieren. Es sei denn, man, man sagt zum Beispiel, oh, der darf nicht filtern und er kann sowieso nicht sortieren oder er kann sowieso eine Calquette haben, sondern ja weiß ich nicht. Ja, bei CSV zum Beispiel. Filtern ist halt in PHP. Muss ja, man sich auch überlegen, wie macht man das generisch? Ja, das könntest, wenn, dann könntest du das wirklich nur machen, wenn du so eine Peer-PRP-Klasse da reinstrahst <lacht> und die dann halt, also dann das Newsclug in als Zwerber dafür aufbauen. Genau, genau, das, genau, wäre, das, das ist, das ist halt meistens der Fall. Genau. Anders, ich meine, das war jetzt vielleicht ist mir noch so in den Kopf gekommen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, Feeds ist ja auch was Ähnliches sozusagen, mhm. da kannst du auch eine Source reinladen. Ähm, ja, da überschneidet sich dann auch ziemlich viel irgendwann. Ne? Also ein Beispiel für ein ähm, Query-Plugin ist noch Entity-Field-Query-Underscore-Views mhm. heißt das Modul, also EFQ-Underscore-Views und ähm, das benutzt halt quasi EFQ als Backend, sozusagen. Mhm. Seit noch eine Ebene mehr. Gibt da Effekt dann EFQ auch? EFQ? Ja. Ja. ja und das die das Entity. Das das ID für die Ja, genau. Also das efq-views benutzt tatsächlich mittlerweile nur noch Entity-API, weil Entity-API macht eine generische Integration für Views. Jetzt muss nur quasi efq-views so, also das query plugin so gebaut sein, dass es halt auch so mehr oder weniger alles akzeptiert, was die Entity-API definiert hat. Und damit hat man dann eine automatische Generation. Und äh, äh, ja die Idee ist es tatsächlich sozusagen in den Core zu bringen. Ähm, ich mache mal jetzt noch ein weiteres Beispiel, weil ich glaube, style plugin wird vielleicht häufiger verwendet und benötigt. Ähm, die Idee ist jetzt, es möglichst einfach zu machen. Ähm, deswegen ein Beispiel. Die komplette View soll in dem Fieldset noch sein. Den, den eigentlichen Inhalt aus der View besteht halt aus Row Plugins, also hier zum Beispiel der Render Node. Und äh, man möchte noch irgendwie Optionen haben, ähm, ob der Fieldset jetzt collapsible ist oder ob der Standard collapsed ist. Genauso könnte man ein Row Plugin schreiben, was Fieldsets quasi außenrum setzt. Was ist denn das sinnvoller? Obwohl die nee, Blödsinn, nee, vergiss es, war gerade mhm. zu schnell gesprochen. Ja, man, also wie gesagt, weil es oft, es äh. kommt tatsächlich auch oft vor, dass man eine Kombination zwischen Style Plugin und Role Plugin braucht, um ja. das umzusetzen, was man möchte und gleichzeitig flexibel zu sein. Wenn man sozusagen nur einen einfachen Wunsch vom Kunden hat, in Anführungszeichen, ähm, und dann lohnt es sich es oft auch nur ein Style Plugin zu schreiben, was halt genau das macht, was man möchte. Ähm, oder wenn man kranke Anforderungen hat, möchte man Display, Style und Role Plugin schreiben. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Es gibt solche Menschen. Ja, genau. Ja. Also unser Ziel ist jetzt noch zwei Optionen dazu zu bringen. Das Style-Plugin wird wieder in Hookviews Plugins gesetzt, das wiederum hat deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten sozusagen. Also unser Name ist Fieldset mit dem Titel Fieldset, wieder ein Hilfetext und die PHP-Klasse. So und jetzt kommen verschiedene Dinge, die Sozusagen wichtig sind. Ähm, Theme gibt jetzt quasi an, welche Theme-Funktion wird aufgerufen, damit ich den Style rendere. Ist optional. Ist sozusagen optional, ähm, macht aber meistens Sinn. Das heißt, wenn man jetzt Theme äh, verwendet, hier jetzt Views Example Style, Views, Fieldset oder so, dann wird automatisch auch die Template.php benutzt. Man muss dort nicht mehr Hook Theme implementieren, weil Views das selber weiß, okay, ein Style Plugin bekommt die View, das Style Plugin und das Resultat oder so. Das heißt, wenn man das dann letztendlich macht, ähm, baut man sich halt so die TPL, wie man möchte, plus die Pre-Process-Funktion und, und bereitet in der Pre-Process-Funktion alles, was man braucht, vor. So jetzt gibt es hier diverseste Keys. Fangen wir mal an mit unten, User's Options, ähm, bedeutet letztendlich, gibt es in der UI einen Settings Link. Wenn man keine hat, gibt man hier Vollzeit. Ähm, so, hier unten gibt es den Typ, ähm, man kann quasi ähm, Style Plugins und Row Plugins sozusagen gruppieren nach Typ. Und Normal ist immer normal, aber ein Beispiel ist Feed. Man möchte nicht, wenn man ein Feed-Display hat, und einen RSS-Style, den RSS-Style auch in der normalen Seite zur Verfügung haben als Option für den Style. Genauso ein Wo-Plugin für ein RSS-Feed muss komplett anders aussehen als ein Wo-Plugin für HTML. Deswegen gibt es hier einen Tab, den kann man anders setzen, wenn man ein Display. Also normalerweise gibt es Normal und Feed. Wie viel ist dabei den Typ an sich, den man, wenn man jetzt spezial definieren möchte, dann muss man das im Display-Blocking machen? Genau, im Display-Blocking gibt es eine Methode <lacht> getStyleType, <lacht> ähm, in dem man seinen eigenen zurückgibt. Genau, sonst ist der ja nicht registriert und dann kann man da bei Type eingehen, was man will, und dann nicht passiert. Okay. Ich glaube Type-Normal ist äh, quasi Default, das heißt man muss das nicht anbieten, wenn man nicht möchte. Ähm, hier oben kommen noch ein paar weitere Optionen. Das erste ist Uses WO Plugin. Also kann man in der UI dann ein WO Plugin auswählen für die eigene Zeile, Wenn es so der Fall ist, auf To. Uses Fields heißt, also man muss davon ausgehen, Uses WO Plugin, wenn ich das auf To setze, dann kann ich mit dem WO Plugin Fields sowieso schon Felder auswählen. Wenn ich das aber jetzt nicht möchte, sondern quasi nur direkt auf Felder zugreifen möchte immer, dann gibt man uses fields auf to oder setzt man uses fields auf true. Ein Beispiel davon ist die Tabelle. Die Spalten einer Tabelle haben immer uses field. Also man hat nicht sowas wie ein Wo für eine Tabelle, weil man hat ja tr, table wow und table, also td und td und td. Deswegen möchte man hier quasi nur Felder einzeln auswählen können. Dazu gibt es Uses Fields. Ähm, man kann in ähm, die die Klasse um diese Row und die einzelnen Rows quasi setzen. Dann gibt es Uses Row Class und Uses Grouping, um das zu gruppieren. Da gibt es ganz schön viele Optionen. Das sind jetzt zwei Beispiele, die sind quasi, ähm, haben immer einen Standardwert. Das heißt, das ist hier quasi sozusagen alles optional, wenn man es nicht anders setzen möchte. Äh, wichtig ist, wie gesagt nochmal, Hook Theme wird automatisch angelegt. Man muss sich darum nicht kümmern. Und wenn man äh, tatsächlich ein anderes Theme hier auswählen möchte, äh, gibt es noch den Flag Theme ich glaub, Theme Registry. Ähm, also hier auch Theme Registry. Wenn man das auch fortsetzt, dann muss man selber Hook Theme implementieren. Ja. Ähm. <lacht> Ja, okay. <lacht> okay, also unsere Idee ist, ein Style-Plugin zu schreiben, was äh, eine Option hat für Collapsible und für Collapsed. Ähm, also eine Klasse, loop, extends ähm, sende ViewStyle Default, man kann hier auch View Style plugin also ViewStyle-Plugin-Style äh, nehmen, das macht letztendlich keinen großen Unterschied. Ähm, <lacht> ähm, man hat wieder die Methode Option Definition, kann dort ähm, sozusagen Optionen angeben, zur Verfügung stellen, mit einem Standardwert und gucken und deshalb boolean Tool. Entsprechend mhm. sollte man sich dann, kann man sich die Optionsform äh, schreiben, ähm, hat eine Checkbox, äh, dieser Collapsible Fieldset und äh, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, weil das analog zu den anderen Beispielen sozusagen. Ähm, wichtig ist jetzt, was danach kommt, ähm, wie kann ich überhaupt ähm, mit einem Style-Plugin irgendwas rendern. Da gibt es mehrere Funktionen, die zur Verfügung stehen. Es gibt zum Beispiel style ähm, GetField. Das wäre jetzt, wenn ich in einer einzelnen Zeile bin, möchte ich ein bestimmtes Feld, aber gerendert. Oft ist ja der Fall, dass man in einem Template zum Beispiel auch dasselbe halt Problem hat. Man hat hier dann nur irgendwie ähm, die Result, aber da ist halt nichts gerendert. Was man stattdessen benutzen kann, ist Style, Get Field, serviert jetzt quasi den Woe-Rex, beziehungsweise das wievielte Resultat, in wieviem Resultat befindet man sich? Äh, meistens kann man das abrufen über View Row Index. Und als zweites Argument äh, den Feldnamen. Zum Beispiel Title. Das entspricht äh, der ID in dem Views Export. Also äh, standardmäßig zum Beispiel bei No Title fällt es an Title, Title. Title underscore one, title underscore two. Genau. Ähm, <lacht> ähm, um sein Template zu definieren, ähm, ja gut, man rendert dann irgendwas, was man sich aufbereitet hat. In unserem Fall habe ich ein Fieldset definiert, was mit der Renderfunktion gerendert wird. Ähm, genau. Ähm, äh, ich, noch einer? Die hast du jetzt in, in der Siebfunktion quasi. Du bist jetzt gerade im Style-Plugin, richtig? Mhm. Das ist kein plugin Richtig. Okay, dann gehst du also mal Verstehe. Mhm. Okay, ähm, ich glaube, ich zeige kurz mal, ähm, wie das Field-Set-Plugin aussieht also entsprechend äh, größer. Ähm, das Hook für Plugins äh, und ähm, die Template. Äh, und äh, also was tendenziell quasi das komplizierte in Anführungszeichen dabei ist. Ist, ist quasi die Daten so aufzubereiten, damit die in dem Template gerendert werden können. Ähm, dazu muss man eine Pyprocess-Funktion schreiben. Ähm, die sieht dann wie folgt aus: Template eine so Pyprocess und dann halt ja. der, der lange Feel-Name des Ganzen. Und hier hat man folgende Variablen zur Verfügung. Man hat vars View zur Verfügung, die globale View-Variable. In dieser view Variablen befindet sich das Style-Plugin auf das Style-Plugin. Mit dem Style-Plugin habe ich dann Zugriff auf die Option Collapsed oder collapsible zum Beispiel, die wir vorher definiert haben. Ich habe es hier ein bisschen getrickst. Das Feel-Set ist letztendlich quasi nur ein Wrapper um alles, was dort drin ist und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich möchte immer, dass es wird. Also ich möchte einfach nur eine einfache Liste von den Inhalten haben, so wie man es in Views auch machen kann. Und deswegen rufe ich hier quasi die Theme-Funktion von dem Inneren auf, von dem Inneren des field und übergebe genau dieselben Variablen. Also auch View und das style plugin Das ist von Views die Theme-Funktion für eine einfache Liste an Diffs, das heißt das zurückliefert den geretteten Output von dem Inneren und ähm, das kann ich jetzt zu einem Fieldset verarbeiten ähm, und zum Rendern bereitstellen. <lacht> ähm, ja, die, die, sagen wir so, die Innereien von dem Fieldset, ja, braucht man jetzt nicht zu wissen, wie das funktioniert, aber es wäre natürlich schön, können wir mal die Renderfunktion von dem Side-Punk? leer. Sozusagen. Genau. Ähm, der Standard ist. Achso, weil ich ein Simon-Distrikt habe, die Renderfunktion. Genau, mhm. lass mich das kurz zeigen. Also du würdest die Renderfunktion überschreiben. Genau, lass mich das kurz zeigen. Ja. Okay, ähm. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich mache das mal so, dass man. Okay, letztendlich ähm, wird das Theme-Functions aufgerufen. Das liefert jetzt zurück meine Theme-Funktion, die ich habe. Ähm, ruft die entsprechend auf mit der View, mit den Optionen, den einzelnen Zeilen und dem Titel. Vielleicht einfach vergessen, was hier unten steht. Das ist so die allgemeine Implementierung, weil allgemein wird quasi immer gruppiert sozusagen und standardmäßig startupmäßig halt nach keinem Element, aber dann wird halt alles in eine Gruppe gepackt. The Screen Functions Macht nicht nur die eine Theme-Funktion, sondern die gibt quasi alle Theme-Suggestions zurück, die man in der Oberfläche aus der Auswahl hat. Das heißt, wenn man theoretisch irgendwie eine eigene Theme-Suggestion noch haben möchte, dann kann man das da hinzufügen. Meistens muss man tatsächlich die Render-Methode sozusagen nicht überschreiben, weil es reicht, ein Template zu haben, ein Preprocess und die Theme-Funktion quasi definiert zu haben. kein Theme angeben, das ist ja so mich schon automatisch. Theme Suggestions äh, und Template registriert, äh, die ja meistens immer was heißt wie äh, Display-Name und äh, äh, NEU-Name, Display-Name, bla ja, bla Genau. Also, warum soll ich dann ein Theme machen, wenn ich doch dann dieser Compuster diese Theme Suggestions gut benutzen kann? Ja, das sind ja Standard GPS in Ja, genau, aber. Wenn ich überschreiben möchte, braucht du dich TPL und wie gesagt, einen von diesen Namen in der TPL-Pakon. Genau, richtig, aber vielleicht möchtest du irgendwie das ist nicht erlauben. Vielleicht pro ein template haben oder so. Ja, oder du hast verschiedene <lacht> Styles. Also ich habe das mal für eine, für so eine was hat das so ein jQuery-Bildergalerie-Ding gebaut. Dann hast du in dem Bildergalerie-Plugin oder was ich heißt Style Blue, Style Red, Style Pinkstone. Und die hatten eben verschiedene CSS-Dateien, die die eingebunden haben. Und dann habe ich für jeden Style, dann habe ich halt mir die Template-Funktionen gesagt, äh, Template gesagt, die Template-Funktionen und Zielfunktionen gesagt, wenn du jetzt den Style hast, binde das CSS an, wenn du den Style hast, binde das an, und also, da setze die und die Klassen für das Template. Und das kannst du ja anders nicht machen. Zumindest habe ich keine andere Möglichkeit gefunden. Aber der Stil ist doch trotzdem ja. ein bisschen mit dabei. Ah. Ja, warum genau. kann ich jetzt den Key? Ja, das ja. Ist, wenn, wenn, wenn das weil, weil es halt einfacher ja. ist. Kannst du nicht, äh, wenn du nicht, wenn eine jemand andere deinen Code drüber schaust, nicht äh, Teil nicht sagen muss, ist okay, so kommt automatisch aus okay. Wenn mhm. du das nicht weißt, dass es, oder du hast ein spezielles, spezielles Naming oder so, das kann ja auch sein. Oder mhm. du heißt dir den mit einem anderen Umbul oder sowas. Ja, genau. Das gibt hier. Wäre es für wahrscheinlich die Folge, der Genau. Also ist oder ja, das. Also, Rubiname, Display-Name ja. und dann äh, Pluginame und bla bla ja, bla. Genau so wie standardmäßig ja. ja auch den Teilpass. Also warum sollst du da Normen hinschreiben, wenn es genau. eine Standard-Implementierung gibt? Ähm, ja. Also, ein weiteres Beispiel ist, man ähm, quasi eigentlich nur eine zusätzliche, oder man möchte einfach nur eine preprocess funktion aufrufen. Möchte aber quasi den, den Händler überschreiben. Die team funktion aber gleich lassen, sozusagen. Dann. Äh, kann man die Theme-Funktion hier setzen und dann dieses äh, Theme-Registry-Flag setzen. Dann würde die nicht registriert werden. So, mhm. cool, dann würde es so. Genau, dann würde man das sozusagen nicht überschalten, sondern sich vorhanden benutzen können. Muss dann aber halt q so bauen, dass es funktioniert. Ach, okay. ah, ja. Also sobald ich dieser Theme als Kila eintrage, muss ich den, kann ich nicht nur in die Länderfunktion arbeiten, sondern dann arbeite ich über den pre ich ja, habe das war's. Die Renderfunktion dann ähm, in der Aber wenn du zum Beispiel eine Renderfunktion überschreiben würdest, dann würde die direkt Weil dieser, ja in dieser, Implementierung der basis Ja. Ziel, dieses Viehverhalten. Also, wenn das aus dem Ja, gut. Wird in dieser Renderfunktion, Ja, also Renderfunktion letztendlich. Ähm, da die wenn du davor sagst, das du so schön drin, ja. es gab sogar schon ganz wie drin, wahrscheinlich kauft es die Box aus. Ja. Wenn du davor sagst, du bist es nicht, dann mach das nicht. Am Ende sorgt diese andere Funktion für die Ausgabe. Da kannst du auch mal Pause beschreiben. Ja, da hättest du im Händler was unpaarheitshaftes was, unpaar was gesehen. Egal. <lacht> also zusammenfassend, um ein Style-Plugin zu schreiben, Hook-Views-Plugins, dort den quasi setzen, die Datei anlegen, preprocess funktion äh, oder den pre hook implementieren und dort Variablen vorbereiten und in der TPL entsprechend äh, ausrendern. Hier kann man dann auch dafür sorgen, dass äh, entsprechend keine Klassen mehr ausgegeben werden, oder wenn man das braucht. <lacht> ähm, Genau. Ich habe noch zum Schluss einen weiteren äh, Plugin-Typ und zwar das Pager-Plugin-Typ ähm, und wollte einfach damit mal zeigen, ähm, wie weit man sogar das Verhalten von der View quasi komplett anpassen kann, indem man ein Plugin schreibt. Ähm, so, Die Idee war folgende, das kommt ja oft vor, man hat ein Attachment überall halt eine View, und die View selber. Hier jetzt das Attachment, das quasi wird als Field gerendert oder ausführlicher sozusagen. Und die eigentliche View wird dann einfach gerendert, mit weniger Platz benötigt. Die Idee war jetzt, dass das mit dem Pager quasi zusammen funktioniert. Ich habe immer oben die erste von dem Resultat und unten immer weitere vom Resultat. Das heißt, auf der nächsten Seite habe ich, also ich habe vorhin mit 1, mit Node die 1 angefangen, habe dann 2, 3. Auf der nächsten Seite möchte ich hier 4 stehen haben und 5, 6. Genau. Also genau, das Ziel ist oben, das Attachment oben und ich habe hier unten und quasi der Page agiert auf beiden gleichzeitig. Und passt es entsprechend so an. Man denkt jetzt vielleicht, man kann es per Oberfläche konfigurieren, geht aber nicht. Weil, also auf SQL-Ebene sozusagen, muss man die beiden Items per Page zusammenzählen. Weil ich will ja drei Resultate haben, also muss ich das Attachment mit einem und die eigentliche View mit zwei Resultaten zusammenzählen und entsprechend rendern dann auch, weil dann habe ich wieder drei Resultate, aber ich möchte ja nur eins oder zwei ausgeben. Genau. Also hier nochmal als Grafik sozusagen dargestellt. Das Attachment oben, das Item und und wie man jetzt quasi das berechnet die insgesamten Anzahl an Items. Nehmen wir an, ich hätte 1 und 3 jetzt gewollt. Dann wäre die insgesamt insgesamte Anzahl, die man anzeigen möchte, 4, also 1 plus 1, 2, 3 oder 4, also es wären halt insgesamt 5. Und ein Offset, also wie viel sollen quasi übersprungen werden. Das erste Attachment soll quasi ein Offset von 0 haben und die anderen hier unten ein Offset von 1. Das Offset von 1 kann man noch in der Oberfläche einstellen. Mhm. Man könnte den Pager überschreiben für den Attachment und dort ein Offset von 0 einstellen. Äh, wenn man jetzt aber Items für Page einstellt, dann hätten die ja andere, also die, das führt ja jeweils noch eine neue wäre ja, raus. Der Pager für Attachment würde halt immer nur das nächste weitergehen. Und der Pager für, da, äh, für die unteren würden halt immer nur drei anzeigen zusammen statt 4 oder 5. Also man muss quasi, um das Resultat zu haben, die zusammenzählen. Ähm, ja. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Das ist ein Pager-Up-Plugin. Das ist ein Pager-Up-Plugin. Also wir haben hook Plugin. Plugin, die Klasse anlegen, Infodatei und jetzt ist die Methode Query. Und äh, die implementiert jetzt die Logik dahinter wie man ein Page baut. So. Erster Schritt, ich möchte die Items per Page von einem Attachment und dem Attachment und der eigentlichen Seite haben. Man muss wissen, das PageOp-Plugin wird jetzt in unserem Fall sowohl für das Attachment als auch für die eigentliche View ausgeführt. Das heißt mit dieser Funktion wird Page. ist egal, wie sie funktioniert, aber sie liefert die ItemsPerPage für die Hauptview zurück und die ItemsPerPage für das Attachment. Egal, ob jetzt dieser Pager im Kontext der Hauptview oder der anderen View ausgeführt wird. Dann ist die Idee, ich möchte die Items von dem ersten, also von dem Attachment und dem eigentlichen, zusammenzählen, also hier in dem Beispiel 1 plus 3, das heißt Limit wäre jetzt 4. Ähm, du bekommst jetzt aber nur auf die Items per Page, was dasselbe View ist. Oder? Ähm, also, 1 Items per Page Main ist, ist die Items per Page von dem unteren, sozusagen. Man konfiguriert in der UI dann trotzdem nur 3. Man konfiguriert, also man sagt, überschreibt den Pager für den Attachment und sagt da dann 1. Das einfach mal wegdenken. Am Schluss, okay, ich habe den Limit berechnet hier. Ich kann den Offset, also Offset beschreibt quasi die Seite, auf der man sich, oder wie viele Items soll quasi am Anfang übersprungen werden, bevor man auf der aktuellen Seite ist. Das ist berechnet worden mit dem Code hier, der ist aber auch schon standardmäßig so quasi drin. Und was man dann setzt, ist das New Query und kann dort dann Set Limit und Set Offset aufrufen mit dem Limit und dem Offset. Jetzt haben wir quasi folgendes. Sowohl der, sowohl der obere als auch der untere fragt 4 ab. Und jetzt müssen wir quasi... Okay, das heißt wir bekommen auch 4 als Resultat. Jetzt müssen wir quasi form Rendern noch für das obere die drei unteren aufschneiden und für das untere, das oberste aufschneiden. Das geht jetzt mit folgt. Also es gibt jetzt quasi so wie Hooks, auch für Plugins. Ein Hook, nenne ich jetzt mal, der existiert, ist Pre-Render. Also das ist auf dem Objekt eine Funktion. Und der Pre-Render, wie der Name sagt, wird vor dem Render des des Resultats ausgegeben. Bekommt dabei das Resultat. Das Tolle ist, du kann, man kann hier sagen, es ist eine Referenz, das, kann ich, das heißt, ich kann das Resultat verändern. Und So, was ist jetzt die Idee? Ähm, äh, ich nehme mein Resultat und äh, splitte das quasi auf oder nehme nur einen Teil davon. Und welchen Teil nehme ich? Ähm, ich nehme den Offset ähm, als Start sozusagen und die Items per Page als Ende. Ich glaube, das mache ich dann einfach mal an. Ja, der baut hier dann ja die Limit-Query <lacht> quasi zusammen, der sagt dann ja Limit 5. Ähm, genau, warte. Ah, ja. ähm, so, das heißt, insgesamt habe ich ähm, vier Resultate in meinem Query. Mhm. Das hier hat Items per page, ich nenne es mal IT, von einem in der UI. Das hat Items per page von drei und ein Offset von 0 ein Offset von 1. Auf Deutsch obere, das erste Ergebnis anzeigen. Das untere, drei geben Anzeigen, aber das erste quasi überspringen, weil das das Attachment ist. Ähm, so wenn ich jetzt das Array von hier habe... Arrows-Splice ähm, gibt jetzt quasi den Startwert an und wie viele. Startwert ist das Offset und wie viele ist die Alternative Page. Mhm. Ja, okay. Das war jetzt vielleicht zu viel detail. Aber das wird auch für jedes für View quasi setzen. Genau. Und für die Page dann. Nehmen wir an, wir sind im Kontext des Attachments, dann liefert das getOffset 0. Und das davor aber auch, ne? Also die Funktion davor? Die Funktion davor. Die Page, die, also ja. yeah. die wird auch für die, die wird auch für beide aufgerufen. Wo sage ich ihm das? Oder macht er das ähm, an? Das macht er. So. Also intern funktioniert so ein Attachment quasi, er klont die View mhm. und führt quasi die View nochmal für den Attachment aus. Okay. Und ähm, du hast dann aber, weil sie, weil sie sagen, in einer View sind, kannst du zum Beispiel von beiden Views genau. kannst du jeweils die Einstellung des Pages dir ausbrauchen. Genau, holen. das macht die Das ist das, was die ja, schon ja. vorhin Genau, du willst sowohl die 1 von dem oberen als auch von dem unteren bekommen. Wie kommst du auf die 1-Berlin? Das steht in der Funktion drin, die mir darf sich nicht zeigen. Ja, weil die komplizierter wird. Okay. Uns kannst du nicht schon. Aber du könntest auch theoretisch auch den Page noch zwei zusätzliche Optionen geben, oder? Hm, richtig. Also gut, aber dann würde man quasi mit einbauen, dass es ein Attachment in der hätte. Ja. ja, okay, richtig. Äh, man könnte es als zusätzliche Einstellungen mitgeben. Ähm, ach, zeigst du zeigst mal einen Pager an? Genau, ich zeige nur den unteren an. Der obere wird nicht angezeigt, aber stattdessen quasi ähm, ausgeführt. Also es wird ausgeführt, aber nicht angezeigt. Ähm, was dieses Plugin noch macht. Das kann ich aber auch einstellen, ob der angezeigt wird oder nicht. Ja, im Attachment kann man einstellen, dass nee. es angezeigt wird. Nein. Genau, warte, das kann jetzt mal. Okay. Ähm, die Idee war, man kann in der Page auswählen, oder nee, kann das nicht. <lacht> Ja, das war meine erste Idee. Ich könnte auswählen, das ist die Haupt- was ist das Hauptdisplay, was ist das Attachment Display. Aber ich dachte mir, das kann ich ja mit Overwide quasi irgendwie feststellen. Feststellen. feststellen. So, das ist jetzt unsere Methode getAttachedDisplays, die ich vorhin aufgerufen habe. Ah nee, das ist noch nicht. Warte mal, kurz. Das ist geht Display <lacht> das bringt nichts. Das war Genau. Die Idee: Befinde ich mich im Kontext der Attachment oder befinde ich mich im Kontext der Hauptjugend? Schlein. Genau. Deswegen könnte ich das aktuelle Display mir anschauen und schauen, ist es ein Display-Attachment? Ja. Dann führe die Logik für das Attachment aus. Ähm, wenn es im Kontext des Haupt, des Hauptresultates führe die andere Logik aus. Und jo. <lacht> <lacht> ähm, also, okay, wenn ich im Attachment bin, dann ist es einfach, die ISO also per page von dem Attachment zu bekommen. Ähm. Das Attachment hat noch eine Option, zu welchem Display wird das quasi attached. Das finde ich jetzt hier raus. Ich hole mir auf dem, also dem Attachment-Display die Option Displays, ähm, filtere die nach nur Werten, die gesetzt sind und schaue mir das erste an. Also hole mir das erste. Das ist jetzt die ID von dem Hauptdisplay, zum Beispiel Default oder Page genannt. Ähm, auf diesem Display kann ich mir mit This View Display und dem Display Namen jetzt die Option Page holen und dort die Items per Page. Damit habe ich jetzt sowohl die Items per Page von dem Attachment als von der Main View. Ja. Andersrum mache ich dasselbe, also nur umgekehrt. Ich bin auf der Hauptview, das heißt Items per Page auf der Hauptview ist irgendwie einfach, weil das mein aktuelles Page plugin ist. Um jetzt quasi das, so, das, Attach, das Display, das Attached ist, holst du da den, den, den Links, um das dann abzuziehen? Äh, ne, also hier ja geht du, musst du, du, musst du, jetzt da, du findest jetzt raus mit Attached Display oder uh, Current get Attached Display. Ja, also was das jetzt zurückliefert? Ich ist das Display, das Attached -System. Also ich bin in der Main View, genau, und möchte herausfinden, welches ist attached? Deswegen hole ich mir quasi alle Attached Displays und nehme das erste. Okay. Hm. Dann heißt es ja eigentlich, das große in die Option auszupandeln, oder? Hier oben ja. Da unten nicht. Weil, also ich rufe die Methode getAttachedDisplays auf, die weiter oben definiert ist. Die Idee ist, ich habe quasi nur auf dem Attachment konfiguriert, zu welcher Display es attached wurde. Ich muss die Informationen jetzt aber umdrehen. Und das macht die Methode dort oben. Wäre dann das aktuelle aus, gib mir, hol mir den Pager und bekomme wieder die Items per Page davon. Des Attachments. Des Attachments jetzt. Das sind ja Main genau. Wir, wir, äh, gib die beiden Items per Page zurück. Ja, das ist ja auch, ja. Du Muss also umgekehrt denken. Wenn, du, ja. du, wenn, wenn es ein Attachment ist, dann kriegst du daraus, was die Main ist. Und wenn du auf, dem, auf der Main bist, kriegst du dann nachher raus, was das Attachment eigentlich ist. Und dann ja, ja. Die Items. genau. im Endeffekt ist es heute einfach, also, ja, Inner Offset und Inner Items -Count also, ja. ein eine weitere Option wäre vielleicht einfacher gewesen. Du halt, so. müsstest halt die Werte dann übertragen, äh, quasi, ja. dass du jetzt das den in Inner Offset quasi für 1 im Attachment äh, im Hauptview hast und nur zwei anzeigst. Mhm. Ja. Und mit hättest schon gleich Offset 0 und halt nur cool. einen Anzeigst, ja. aber dass du items per page 4 hast. Also diese Logik mit dem Plus hättest du immer noch? Also, dass du die items per page von den beiden zusammensetzt? Ja genau, du müsstest ja. dann 4 eingeben als items per page. Ja, ja Hedge, weil genau. Wenn du 4 items weiterspringst, aber man entwickelt nur 3 dann anzeigst. Ja, okay. So dass du halt deine ja. Elements aufsetzt. Und, äh, ja, also, oder muss also, ich das id ja richtig genau dann muss die ja. die page id muss ja dann auch passen ne? ähm. ja wenn die, ja. die, ja. die die die braucht dann dieselbe page id weißt du dieselbe page intern ist also hat quasi einen gemeinsamen page sozusagen.